Thank <laughs> you. What are you?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 mm <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> Bye. So, nach dieser ganzen langen äh, Sammelaktion von Björn heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Ich hatte zwar ja erstmal geplant, äh, ich habe euch ja auch schon den Mario das Amaro äh, amiibo outfit gezeigt, dass ich äh, die Böse mache. Ich weiß nicht, was ich da gemacht ich wollte eigentlich zeigen, aber das würde zu lange dauern, weil das muss ja alles laden. Äh, ja, ich wollte eigentlich mit dem mario Stream die Böse machen. Das machen wir dann aber anders, weil ich habe gerade absolut keine Lust. Ich habe den ersten Boss versucht, war aber mir zu kompliziert. Ich musste nachgucken, wie das funktionierte und alles, weil da gibt es irgendwelche neuen Ziele. Darüber reden wir nicht. Das kommt dann demnächst erst. Wir werden jetzt erstmal die nächsten letzten paar Folgen das Land der Mysterien abschließen. Und äh, nein, verdammt, ich habe kein Geld dafür. Äh, wie viele fehlen uns denn noch eigentlich? Doch, warte, ich habe Geld. Aber nicht genug. Oh, einer fehlt mir dann. Egal, wir machen mal, wir machen mal. Was bekommen wir? Ich bin aufgeregt. Ups, sorry. Okay. <lacht> toycon Klavier. Bastian barrikaton Äh, okay. Cool. Balthasar Outfit. Das ist das ist cool, dass man die bekommt. Schnuffel, endlich. Den gab es ja auch fast gar nicht im Spiel. toycon RC Auto. Obwohl er eigentlich ganz oben auf dem Cover zusammen mit Yoshi ist. toycon Roboter. Ja, die Tolkien sachen sind, soweit ich weiß, neu, aber bin mir nicht sicher. Also, was heißt neu? Als halt... Nintendo Labo. Diese, diese Sets von Nintendo Labo neu waren. Ich glaube, es wurde in jedem Spiel irgendwas hinzugefügt von Labo. Aber ich bin mir allerdings nicht sicher. Ähm, ja, und gleich holen wir uns das Letzte ab. Ich kann ja schon mal sagen, was es ist. Es wäre dann... Das Letzte wäre dann... Äh, da eine Schluffelchen da. So, jetzt machen wir erstmal die Welt. Ich bin gehypt. Was erwartet uns? In dieser letzten, schwersten Welt. Das soll, ja das, das, das soll ja hier Abschluss sein. Das soll ja das Schwerste sein. Deshalb muss man alle Blumen sammeln, damit man hier überhaupt hinkommt. Uf, ich bin kaputt. Ich will in diesen Berg klimmen. Hast du mir... Kannst du mir 30 Blumen bringen? Klar doch. Wir haben 411 Blumen, also das wird kein Problem. Oh, sind das viele. Blumen. Oh, vielen Dank, ich fühle mich wie neu gefaltet. Oh, dann wollen wir mal. Ja, der chillt sein Leben, ja. Aber wir werden unser Leben nicht chillen. Uff, oh yeah. Schon wieder bin ich ganz kaputt. Ich brauche wohl noch mehr Grinseblumen. Dieser eine Sprung war so krass. Okay, naja, machen wir erstmal Trampelfahrt. Es ist natürlich ein ganz normales Level. Ich glaube, hier gibt es nur drei ganz normale Level und dann kommt noch ein Match-Level oder so. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Aber laut den Blumen hier ist es ein kürzeres Level, was mich erfreut. Ja. Ich weiß doch gar nicht, wie lange die Folge ist. vermute mal, bisher ist es die circa 10 Minuten oder so länger. Bestimmt schon länger, egal. Also es sieht schon mal cool aus und es sieht auf jeden Fall auch besonders aus, das Level bisher. Oh Gott, oh Gott! selber sieht bisher nicht so aus, als wäre das irgendwas, was du im äh, normalen Game finden würdest. Finde ich. Oh, schau dich mal den Postal Junior da an. Der ist doch cool. Warte, wie kommt man da unten hin? Nein. Oh, haha, mit Bande. Okay, es war so der erste. Perfekto, Elektro. Oh, wow, Wow. wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oh, meine Güte, Yoshi. Yoshi. Passen Sie bitte elf Yoshi! Alter, was mache ich hier? Man merkt aber auf jeden Fall, äh, dass das schwerer ist, oder Leute? Ich finde, das merkt man. Und jeden einzelnen Scheiger mitnehmen. Sondern die Bowser Juniors, die brauchen wir ja nicht. Das ist wahrscheinlich dann für Sammelaktionen. Denn ich habe gesehen, man muss in den letzten paar Leveln hier auch nochmal sammeln. Oh nein, bitte sag mir nicht, da waren mehr als zwei rote Münzen. Das wäre jetzt echt. Wie sagt man? Echt sehr doof. Echt sehr blöd. Was, was, was, was, was? Nein, die Blume! Ich sterb instant? Okay, hier... Die spaßen echt nicht rum, merke ich gerade. Oh mein Gott. Okay. Auf ein neues. Aber jetzt... Hm. Weiß ich ja, wie das Level funktioniert. Wollte ich sagen. Dann wurde ich aber abgetroffen. Das war blöd, aber... Okay, ich mag das Level nicht. Aber oh, ich, hab, ich bin schon tot. Okay, das verstehe ich nicht. Warum stirbst du instant? Wisst ihr was? <lacht> Wisst ihr was? <lacht> ich krieg keinen, ich krieg keinen Nachteil, wenn ich den einfachen muss anmache. Und guck mal, was er kann. Ich kann fliegen und endlich lang Ja, zeige ich das jetzt mal auch mal hier Ich kann sogar in der Luft einfach so, zack, machen Easy Aber ich glaube, weiter hoch kann ich halt nicht Deshalb muss ich aufpassen, was ich mache Aber ich mache das jetzt einfach Was? Blume? Was? Ach so Im Einfachen, Modus wird angezeigt, wo Dass ich selbst eine Blume hier befinden wird das finde ich cool. Ich muss weiter runter. So ungefähr. Komm schon. Nein, berühr sie doch. Nice. Und ich... Komm noch hoch. Nice. Okay, Leute, bitte schreibt mich nicht in den Kommentaren an, dass ich es hier benutze. Ich weiß, es ist lame. Und eigentlich benutzen das nur kleine Kinder, die das Spiel nicht verstehen. Aber... <lacht> Kommt schon. Wollt ihr wirklich, dass ich in so einem Level das nicht benutze? Ja, wollt ihr. Hm. Na ja, komm, ich spiel mal etwas normal, aber sobald ich irgendwas sehe, was mit 100% zu tun hat. Äh, dann nicht mehr, oh Gott. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Okay, das war nur eine zehner er da sind nie rote. zehner münzen sind nie rote Münzen. Jetzt wird mir das angezeigt. Ja, okay. Es tut mir leid, dass ich das nicht benutze, aber. Guckt euch das hier an! Ich, ich mein Es ist bestimmt möglich, auch ohne so, ne, aber. Das meine ich. Ich meine, ich kann es ja immer wieder wechseln, soweit ich weiß. Ja, ich kann es immer wieder wechseln. Also, komm. Immer wenn, wenn ich irgendwas sehe, was ich nicht denke, was ich schaffe. Ohne zu ragen und 10.000 Mal zu versuchen, werde ich es einfach mal aktivieren, weil. Weil ich das will. Punkt. Wenn ich das will, dann will ich das. Ja. Oh, verdammt. Nein, nein, nein, Da oben ist bestimmt eine rote. Das sind bestimmt rote, oder? Das waren keine roten. Dafür bin ich nochmal nach oben gegangen, Alter, meine Fresse. Nein. Nein! Ja, und jetzt? In entspannter Modus. Flieg nach oben. Nein, Yoshi! Du musst nach oben fliegen! <lacht> Komm, ich skippe mal ein wenig. Wir schauen mal, was passiert noch. so ist, Das ganze Level besteht einfach hier raus. Hier ist dann die vierte Blume irgendwo. Ja. Oh mein Gott, können wir vielleicht nochmal zurückrennen? Nein, bitte! Komm schon! LOL! <lacht> Alter. Nein! Hier gibt es noch so ein Dings. Oh nein. Okay, eine rote. Aber man sieht sogar, welche Münzen dann die rote sind. Ich dachte, das war jetzt vorhin nur so, weil ich die schon mal habe. Kann ja nicht sein. Ja, okay, lol. Okay. Go! Oh nein. Nein. Ich zappe so rum, weil ich so fliege. Das ist assi. Das hier ist einfach nur assi. Aber ich hab's. Oh. Oh, Alter, ohne dieses nicht Fliegen ist das einfach nur unmachbar. Also es ist es machbar, aber. <lacht> viel Spaß! Rote, rote. Nice, da war eine rote. Okay. Okay. Ich mache den entspannten Modus nicht mehr aus. Oh mein Gott. Das Thumbnail, ich habe schon jetzt schon das Thumbnail im Kopf. Einmal dieser entspannte Modus. Oh Mann. Es tut mir so leid, ne? Aber, oh wow, es muss einfach sein. Es tut mir wirklich leid. So, hier sind noch mal ein paar rote. Nice, nice. Das Level ist gleich vorbei, schon. Ach, wie sieht's eigentlich... Wow. Wie sieht eigentlich mit äh, Leben aus? Die haben wir noch nicht alles. Irgendwo müssen noch Leben sein. Ich habe hier das ganz coole Bowser-Outfit-Dingens. Ihr wisst schon. Zack. Ja, hier sind die letzten Leben. Okay, hier ist die letzte Blume. Da, der Typ hat das, der Typ hat's. Nein. Ich darf ihn nicht killen, ich darf ihn halt nicht killen. Das ist das Ding. Yes! Wow, wir haben alles! Ne, warte, hier sind jetzt noch Münzen. Yes! So, jetzt ganz schnell wieder zurückwechseln. So, ich, ich habe nie irgendwas benutzt hier. Nein! Niemals! Das ist wie... Wow, einfaches Level. Nee. Ähm... Um, 100% das Level ist schwer. Da muss man sich richtig gut konzentrieren und sich auch Zeit nehmen dafür. Wir machen sowas hier nicht. Wir wollen das Let's Play beenden. Das ist fast. Dieses Let's Play läuft schon bei mir bestimmt. Entweder fast ein Jahr oder genau ein Jahr. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, wir haben es 100%. Oh nein, selbst das sagt mir nicht. Da muss man das noch rückwärts machen. Dann machen wir das aber jetzt, würde ich sagen. Wenn wir es rückwärts machen müssen noch. So, jetzt können wir mit dem wieder reden. Und nein, man muss es nicht rückwärts machen. Zumindest noch nicht. Ich hoffe aber gar nicht. Wir können aber schon mal Björn finden. Und ich würde sagen, das machen wir. Ich sage euch jetzt mal auch, dass ich das Level auch ohne Hilfe schaffen kann. Falls irgendjemand das denkt, dass ich das nicht schaffe, natürlich schaffe ich das. Ja, was? Auf jeden Fall, ähm, wo ist Björn? Hm, Auf von dir wir auch die Blume, also, okay. Björn befindet sich ganz am Ende des Levels, wer hätte es gedacht? Hier! So, und ihr habt auch gerade gesehen, ich habe das Level auch ohne Hilfe. Ich habe es gerade etwas. Ich hoffe, ich habe das einfach vorgespult oder ich habe es rausgeschnitten. Ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich habe ich vorgespult. Egal. abgesehen, gesehen. Ich habe es auch ohne Hilfe. darf ich noch beweisen und jetzt mal weiter. Uh, ich bin immer noch kaputt. Ich will unbedingt diesen Berg erklimmen. Ein Sprung hat nicht gereicht. Kannst du mir noch mehr drei Blumen bringen? Ja, natürlich. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun mit meinen Blumen. Ich hoffe, man muss aber am Ende alle verwenden, die im Spiel gibt, weil sonst habe ich umsonst welche gesammelt. <lacht> <lacht> naja, natürlich nicht umsonst. 100% Gier! Oh, vielen Dank, ich fühle mich wie neu gefaltet. Ach, dann wollen wir nochmal. Ja, ja, ja. Oh, hier ja, schon wieder, bin ich ganz kaputt. Och Mann, ich brauche wohl noch mehr Grünseblumen. Ja, ja, waren wir schon klar. Belagerung ist das nächste Level und es ist genauso lang anscheinend. Oh nein, ich sehe schon diese Alarmtypen. je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Oh je, yeah, oh je, yeah, je. Oh yeah. Dann machen wir die mal. Yoshi! Äh, wie komme ich da ran? Oh, oh Gott. Oh Gott? Hallo? Hallo? Was? Okay. Was passiert hier? Äh. Äh. Yoshi! Den müssen wir wahrscheinlich später suchen. Vermute ich mal. Nein, hau doch ab. Nein, hau doch alle ab, Mann. Egal. Weiter, Mann. Hier war noch irgendwas. Nein, verdammt, egal. Was ist das für ein Level? Och, Oh, Mann. Okay, das würden wir wahrscheinlich nicht im ersten Versuch schaffen, das Level hier. Vermute ich mal. Alter. Nein, nein, ich hab Nein, gib her. Eine Blume. Da, der Glock von Magneten, Magnet. Die Hitbox von Magneten war noch oder? Oh nein. Wow, super. Was kann ich denn dafür? Der ist so lächerlich. Was ist denn das für ein Level? Also mir gefällt es auf jeden Fall überhaupt nicht, das Level. Mir nee, gefällt es definitiv überhaupt nicht. Oh Gott. Alter, was? Wie bitte? Was? Hä? Wie, wie willst du hier alles auf einmal bekommen? Okay, erstmal ihr Eierfarm. So. Das war schon mal super. Okay. Das waren, das sind alles rote Münzen hier. Das hier nicht. Verdammt. Aber ich habe auf jeden Fall ganz viel übersehen. Deshalb ist es gut, dass ich das jetzt nachholen konnte. Verdammt, treff doch bitte. Ich kann mir das nicht hier leisten. Ich kann mir das echt nicht erlauben hier. Bitte. Ich weiß nicht, was ich bei dem... Scheint mir vielleicht anders machen soll, aber okay. So, Geschenk haben wir. Zack. Noch mehr Gegner. Am besten alle immer. Aufsammeln. Nein. Das ist doch gemein. Ich hab's. Yes. Yes. Jetzt kommen die Roten. Nein, was? Wir haben es übersehen. Was zum Teufel? Ah. Heat! Okay, lasst neue Sachen erscheinen. Das sind Herzen. Jetzt haben wir alle Herzen, immerhin, etwas. Okay. Äh... Shit. Oh, das ist ja, super, jetzt können wir nicht alles bekommen hier. Da war noch eine rote... Alter, hau mal ab! Jo Junge, der schmeißt mich noch weg! Äh, wenn die mich später wegschmeißen am Ende, ne? Dann geht aber die Sau los hier. Dann geht aber die Sau los gestern okay, beides rote nein nein oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein hört auf hört auf Alter. können wir zumindest rote münzen oder Bl ja blumen wahrscheinlich eh nicht mehr aber das zumindest rote münzen schaffen was habe ich noch bekommen lol äh, was hallo da oh, kommen endlich ja nein verdammt Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Nein. Yoshi auf. Yoshi auf, bitte. Bitte, Yoshi. Yoshi. Yoshi. Yoshi. Yes, Yoshi. Yoshi. Ein Moment, es fehlen aber noch Sachen. Da links bestimmt, oder? Yes. Alter. Letzte. Es ist die letzte. Okay, wir haben zwei Blumen verpasst. Don't ask me wo. Ich hab absolut keinen blassen Schimmer. Nein! Warum? Warum mache ich das? Warum mache ich das? <lacht> <lacht> <lacht> ich dreck's Cheater! Damit, ey, ich, wär, ich hätte so einen rage gemacht, wäre das jetzt wirklich passiert. Es tut mir so leid, Leute, ne? aber es musste gerade einfach sein. Oh mein Gott. Okay, wir haben alles außer zwei Blumen, wo ich keinen lassen Schimmer, wo zur Hölle die sein sollen. Wir werden mal schauen. Oh mein Gott, den habe ich jetzt gerade echt nicht gebracht, oder? Oh Mann ey, Oh Mann Jesus Christ <ras wraps> Uff ich bin kaputt Ja ist mir egal wir geben dir in der nächsten Folge die nächsten paar Blumen Denn das soll jetzt gleich das Ende sein, wir werden noch nach Björn suchen und gleichzeitig die letzten beiden Blumen suchen Wo sind sie? Was habe ich falsch gemacht? So, hier ist irgendwo die dritte Blume. Wahrscheinlich. Es müsste eigentlich irgendwo hier die dritte Blume sein. Ja, da war ja aber gerade vorhin die zweite. Hier ist aber nichts. Rein gar nichts. Nirgends. Nicht. Nada. Nichts. Hier könnte was sein. Hier ist bestimmt irgendwo noch irgendwas. Irgendwie. Oh, da! Hier ist die... Die habe ich vorhin vergessen, als ich das Level neu gemacht habe. Weil ich dachte schon... Weil ich habe irgendwie gedacht, das hatten wir schon. Hier ist Björn. Nice, den haben wir auch schon mal. So, Spiel fortsetzen. Den haben wir schon mal gefunden. Er schildert jetzt sein Leben. Äh, Die danach haben wir. Okay. Und dann nochmal die letzte... äh, Ja, die vorletzte so gesehen. Ich weiß nicht, wo man die bekommt. Aber warte mal, wo waren die danach? Also die, die jetzt kommen sollte. Was ist das hier? Nein, verdammt. Ne, das sind das sind dann Münzen. Okay, die kein kaputt? Ach hier! Nein, der andere, der andere, der andere. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, Mann. Nein, nein, das kannst du mir nicht antun. Ihr seid doch so gemein. Dann werde ich euch das auch nochmal gleich mit reinschneiden müssen. Ja, das locker die letzte Blume drin. Die uns fehlt. Verdammt, Alter. So. Hier war's nicht. Sondern. Sondern. Da. Achso, die muss man abtreffen. Yes! Leute, 100% diesem Level auch wieder geschafft. Und ich bin so froh, dass es hier keine Rückwärtslevel gibt. Alter, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei den beiden Leveln bisher. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. So, aber ich schau mal, ob ich entweder das letzte Level, oder falls das letzte Level ist, noch reinschneide, oder dann, ihr es dann in der nächsten Folge sehen werdet. Mal schauen. Ich sage auf jeden Fall jetzt erstmal Tschüss und bis dann.